die Katzen gefangen und an den Baum gehabt. Tote Katzen im Wind. An einem Birkenbaum hatte man sie hingehangen. Es war gar nicht so leicht alle Katzen einzufangen und setzten sich zur Wehr. Doch zum Unterletzt half das auch nichts mehr. Tote Katzen im Wind sind, wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich, doch so ist das für gewöhnlich. Tote Katzen im Wind sind, wie sie sind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 Tote Katzen im Wind sind wie sie sind, stark geworden und unansehnlich, doch so ist es für gewöhnlich, tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Danke schön, danke schön. Danke.